Willkommen zu diesem Screencast von ZBMed. Mein Name ist Rabea und in dieser Videoreihe zeige ich dir die Kommandozeile, also die Unix-Shell und wie du sie für dich nutzen kannst. Wenn du noch genau wissen möchtest, was die Unix-Shell überhaupt ist, dann schau erst noch in unserem anderen Video vorbei. Alle Inhalte hier orientieren sich stark an den Lehrmaterialien der Carpentries. Diese habe ich dir auch in der Infobox verlinkt. Und wenn du noch genau wissen möchtest, wer die Carpentries sind, dann schau auch gerne noch in unserem anderen Video über die Carpentries vorbei. In dieser Reihe zeige ich dir, wie du durch dein Dateisystem mit der Shell navigieren kannst, außerdem wie du in der Shell mit Ordnern und Dateien arbeiten kannst, wie du eine Vorschleife nutzen kannst, um deine Prozesse zu automatisieren und wie du dein eigenes Shell-Skript schreiben kannst. Ich werde etwas machen, das sich Live-Coding nennt, das heißt, ich werde dir die Inhalte in meiner Shell vormachen und du kannst sie parallel dazu abtippen. Und wenn du noch etwas Zeit brauchst, dann drück gerne immer auf Pause. Für meine Aufnahme bin ich auf einem Windows-System und nutze daher die Kommandozeile Git Bash. Wenn du also auch Windows hast und mitmachen möchtest, dann installiere dir gerne vorher Git Bash. Den Link zur Installation findest du auch in der Infobox. Solltest du Linux oder Mac benutzen, dann kannst du das Terminal benutzen. Das befindet sich schon auf deinem Rechner und du kannst von dort aus einfach loslegen. Was wir außerdem brauchen werden, ist eine ZIP-Datei. Die findest du auch in der Infobox. Lade dir diese gerne herunter, entpacke sie und lege sie auf deinem Desktop ab. Das Ganze sieht dann so aus. Du hast dann einen Ordner, der sich Shell Lesson nennt und in diesem Ordner sind einige Dateien. Wenn du soweit bist, kannst du Git Bash öffnen oder das Terminal. Keine Sorge, das Terminal sieht etwas anders aus, aber das ist kein Problem. Was wir hier am Anfang sehen, ist mein Username und hinter dem Ad sehe ich noch meinen Rechnernamen. Hier haben wir noch das Tildezeichen, darauf gehen wir später noch genauer ein. Und was wichtig ist, ist dieses Dollarzeichen. Das Dollarzeichen ist der Befehl Prompt und zeigt uns, dass unser System bereit ist für unsere Eingabe. Bevor wir jetzt wirklich unsere erste Eingabe machen, machen wir noch eine kurze Pause und sehen uns im nächsten Video wieder.